Durch den Wahlkreis 42 ziehen sich eine Menge Verkehrsadern, die unter Bundesverantwortung liegen und die, wenn sie bearbeitet werden, natürlich ganzheitlich gedacht werden müssen. Wir sehen das jetzt gerade am Schnellweg, der eine Diskussion nach sich gezogen hat, dass er auch zusätzlich mit Radwegen versehen werden muss. Sowas muss in Zukunft mitgedacht werden, denn Mobilität ändert sich.